Okay, mein Fehler letzte Folge war nicht so schlimm und somit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Äh, ja, ich mache wieder Folgen, die eine Stunde lang gehen wahrscheinlich. Ich wollte es nur und machen, machen, machen. Die sind mich, ich bin am Arsch. Suchen die mich hier. Mal schauen, ob sie merken. Die haben ja nicht gesehen, wie ich mich da hinsetze und verstecke. Da drüben sind Schätze. Ist überdacht? Ne. Dann gehen wir mal rauf. So einfach geht das. Ja, schätze werde ich nicht überall suchen, nur dann, wenn sie gerade auf dem Weg sind. Man sieht unten rechts ja die Map. Side-Missionen werde ich keine machen wahrscheinlich. Oder wenn ich gerade Lust habe auf eine oder zwei maximal. Äh, dieser Balkon da war's. War so zwischendurch ein bisschen, aber nicht alle. Es ist auch nicht unbedingt das Spannendste. Geht da hoch bitte. sind halt einfache Nebenmissionen. Na, oh, das ist eine große Kiste, äh, eine goldene Kiste. Ein bisschen mehr Cash, na toll. Äh, Unterschied Nummer zwei ist, Ezio kann schwimmen. Wichtig. Ja, am Anfang muss ich Geld sammeln. Und voll reinlaufen und wach natürlich. Ganz toll. Die werden auch gleich nachjagen. Ah ne, nur einer. Da ist Nummer drei. Ja, am Anfang ist es recht mühsam mit diesen Typen. Geh, roll, geh weg, bitte. Ach komm. Kann man die verprügeln? Habe ich die Chance? Okay, ich bin recht stark. Oh ja, mein Counter ist heavy. Hä, ja, du wolltest doch. Du wolltest dich doch prügeln, Junge. Komm. Ah ja, man kann. Leicht mitnehmen. Ja, die wollten sich prügeln. Jetzt kann man. Ja, natürlich. Also bitte. gar eine wache ne? da nichts gemacht ich glaube ohne waffe sind die noch nicht so aggressiv also von da ähm, bevor ich jetzt zu diesem typen gehe nutze ich ganz kurz hier den aussichtspunkt wieder wie immer ich werde keine side mission machen aber geheimnisse lüften mit diesen äh, es gibt so artefakte die man sammeln kann und so ähm, die ein Geheimnis verraten. Eben die Aussichtspunkte sind wichtig, weil ich das letztes Mal gemacht habe und das weiß. So Zeug mache ich dann. Ich gucke einfach, was was bringt. Aber bei Aussichtspunkten mache ich eigentlich immer gerne. Einfach um die Map auch kennenzulernen. Die Map zu sehen und diese schönen Views zu haben. Ich liebe diese Views. Ich bin die voll geil. Wird halt mit komplexeren Maps irgendwann halt immer schwieriger, logischerweise. Hallo? Na, ich habe noch keinen Plan. Ja, ich habe einen Bonus-Skin. Kann ich den jetzt schon anziehen? Nice. Ich glaube nicht, dass es das irgendwas gemacht hat jetzt gerade. So also, wie es aussieht, müssen wir aufs... nehmen ist wir nicht. Okay. Ach, der ist im Innenhof drin, deswegen. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückernahmt. Ich werde es ausrichten. Okay. Nein, Jungs, bitte nicht. Moment. Genau, per Preisen. Ich will dahin. Kann kurz den und den Punkt noch mitnehmen so nebenbei, dass ich die gemacht habe mal. Ich weiß, dass das die Bösen sind, die mich verprügeln wollen. Also die Bösen halt, die Nicht-Assassinen-Jungs. Komme ich da überhaupt schon hoch? Dumme Typen. Das war dumm von mir. Komme ich da ernsthaft nicht hoch? Ich dachte, ich komme da hoch. Ne, von hier aus nicht. Ich könnte die natürlich verhauen und Geld holen damit, aber... Kann ich da vielleicht... Ja, hier komme ich hoch. Okay, wir prügeln uns. Ihr könnt das gerne haben. Gibt schön Geld danach. Eine Waffe zu benutzen hier ist echt andernbiss in der Hand. Hä? Was willst du? Na gut. <lacht> Hat nicht ganz so geklappt. Weil ich Typen... Also übrigens, lustig, es steht immer Leiche tragen, obwohl die Typen sich bewegen. Ähm ja, weil die haben angefangen, okay? Haben sie halt wirklich dieses Mal. sieht echt geil aus hier. Okay, das sind nicht einfach nur irgendwelche Typen, das sind die richtigen Wachen hier. Die machen ein bisschen mehr Probleme, wenn ich hier bin. Vor allem haben die auch Pfeil im Bogen. Ich nicht. Da werden wir. Die Aussichtspunkte sind limitiert jetzt auf diese Holzaussteller. Man kann nicht mehr auf der Plattform oben einfach Dreieck drücken. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfacher, wenn man einfach auf diese Holzdinger stehen kann. Oder muss. Und links sehe ich einen Brief. Was war dieser Brief denn? Der ist oben. Oder so. Ach, hier drin. Oh, das sind die Schriftrollen. Die brauche ich. Solche, das, das sind Collectibles, die brauchen wir für Story dann. Das ist interessant. Weil die bringen dir halt tatsächlich auch was. Und ja, leider muss ich jetzt hier eine fette Schlägerei anfangen, deswegen... Aber ich will die haben, unbedingt. Und die Wachen werden natürlich nicht flüchten, weil die müssen diesen Ort beschützen. Wie ihr seht, eine fette Schlägerei ist immer ein guter Schaupunkt für die Leute. Ja, das war zu früh gekontert. Komm, komm. Oh, durch den Helm, durch. dürfen einfach keine Wachen kommen. Ich kann da nur rein, wenn ich anonym bin. Und ja, ich bin ein bisschen geldgierig am Anfang. Es rentiert sich später dann leider auch ziemlich gut. <lacht> Wir haben jetzt eine Codex-Seite. Diese Codex-Seiten werde ich tatsächlich sammeln, wenn ich sie finde. Weil die enthalten ein Secret, beziehungsweise Story-Elemente, die meiner Meinung nach interessant und wichtig sind. Ich kann nicht noch mehr Prügeleien haben, meine Leben sind jetzt schon am Arsch. Ich will nur diese Flaggen äh, nicht haben, aber das werdet ihr dann sehen. Die Flaggen finde ich halt doof, weil... Äh, die, die Federn, weil... Ja, es gibt einen Mantel, mega toll. Autsch. Oh. Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit. Bin ich überhaupt... Ich wollte ja noch den zweiten Aussichtspunkt machen. Ich bin auf dem richtigen Weg dazu. Wenn ich darüber komme natürlich. Es sieht so aus, als könnte das klappen. Oh ja, dieser riesige Turm da. Natürlich. Ist es dieser riesige Turm? Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es das nicht ist. Aber es sieht so aus. Ja, jetzt zeige ich mein, ich glaube, die sollten mich hier finden eher. Außer sie hängen am Dach fest. Okay. Jetzt ist die Frage, komme ich da schon rauf? Ich glaube nicht. Boah, das war mega nett. Okay, dieser Grabpunkt bringt mir gar nichts. Aber wenn ich es richtig sehe, ist da ein Mittelteil. Das heißt, da kann ich wahrscheinlich dann hoch. Jawohl. Die Räume sind viel interessanter gestaltet, irgendwie, zum Klettern. Die ganzen Gebäude natürlich wunderschön, verziert und alles, ne? Richtig geil gemacht. Also... Da ist sogar eine Schatztruhe. Aber zum Glück kann man klettern, ne? wenn man hier runterfällt. Ja, gute Nacht. Ich sag ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Aber ich bin ja auch kein Assassine, von daher ist das okay. Und wir sind da. Viel zu kleine Mauern. So, jetzt ist die Frage. Da unten war die Schatztruhe, die ich gefunden habe, ne? Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Ja, wir nehmen natürlich wieder diesen. Aber irgendwo müsste es noch eine Schatztruhe geben, deswegen... bin schon zu weit nach unten. Egal. Wir lassen das mal. Ich gehe jetzt nicht jede Schatzkarte, jede Schatztruhe einzeln suchen. Ich will einfach diese Schatzkarten kaufen am Anfang bei den Händlern, dass ich weiß, wo Schätze sind, wenn ich da durchlaufe. Ich muss darüber. Die Soundkulisse ist auch verdammt geil. Schön weiterarbeiten. Bis, <lacht> Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Ugo. Guten Morgen, konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert. Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Hm. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Die Nachricht äh, ist geputzt. Die, Nach die Nachricht geputzt, natürlich. Ähm, da steht Mutti! Buongiorno Ezio. Buongiorno a voi madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal, ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay. Marie, aber ihre Aufgabe helfen. Oh, oh das Bild hat schon was verraten. Oh. Wir haben drei Aufgaben. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Und sie hat einen Lebensbalken. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ach, bitte. Nie. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Sorry. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Oh, ich hoffe, die läuft nicht zu so weit weg. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, ich muss hier raus. Egal. Okay, das war knapp. Da sind wir. Leonardo's Werkstatt in Florenz. Wir können natürlich die Datenbanken gucken, ich zeige das mal kurz. Im originalen Stil von Da Vinci begann er das Gemälde, beendete es aber nie. Ja, wir reden natürlich von Leonardo da Vinci. Hallo Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto honorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Imagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo. Ja? Der war böse. So Ezio. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Hui. Ah, also wirst du Bankier bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ach so, ich darf fragen gehen. Hui! Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meine Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktische Arbeit, viel direkter. Architektur vielleicht oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Ich will zuerst einen Dialog hören. Wie nett von euch. Okay. Ja, natürlich, Da Vinci. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Das sind so Tutorial-Missionsmäßig, glaube ich. Jetzt haben wir eine Transportmission gehabt. Jetzt kommt was anderes. Hey Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Ach, es ist Ducho. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Satan persönlich. Das ist jetzt eine Prügelmission. Die gibt es auch genug. Da muss ich jetzt einfach hingehen und den Typen verhauen. Der ja, Kunsthändler hatte ja nichts. ne? Und da drüben war noch eine Schatzkiste, die ich suchen wollte vorhin. Da ist sie. Es kann nicht schaden, am Anfang ein bisschen Geld zu sammeln. Grüzi. Ja, wir haben ein Schnellreisesystem. Gut. Komm. Ah, hier waren wir ja vorhin schon. Ja, ja. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, Amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Ah, alles klar. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. W wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. <lacht> Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Das glaube ich nicht. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird. <lacht> du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastak, diesmal helfen euch eure Mütter nicht. Ich pack den einfach die ganze Zeit, dann macht er nichts mehr. Die Finger von meiner Schwester. Macht er es sowieso? Okay. Weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. So, das sind die Schlägereien, die ich haben kann. Das war Nummer 3 Nummer 2, 3. Ja, die Rennen gehören noch dazu, Nummer 3. Die Rennen gehören nämlich auch als Mission. Da kann ich eine bestimmte Zeit erreichen an einem Ort. Dann zählt das. Ah, die Mail-Mission gab es ja noch. Da muss ich einfach einen Brief von A nach B bringen. So. Na, das war draußen. Da. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Das ist unser kleiner Bruder. Ja, und hier sind Federn. Äh... Insgesamt gibt es dann wieder ein paar hundert oder glaube ich genau hundert und wenn ich alle habe, dann kriege ich eben einen speziellen Mantel von meiner Mutter dann. Äh, ja, äh, mache ich nicht. Lohnt sich einfach nicht. Nein, fuck. Ah, komm mal. Durch die Sonne ist es teilweise echt schwer zu sehen, wo genau die Feder ist. Diese, dieser weiße Kreis, aber. Die haben dann nicht immer einen weißen Kreis drum, glaube ich. Das sind dann irgendwann einfach Federn. So. läuft äh, ein bisschen doof. Aber jetzt habe ich ja keinen Zeitdruck mehr. Achso, ich muss sie nicht mal abliefern. Ah, doch. Wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. All right. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Die machen doch nie Ärger. Ja, jetzt können sie in der ganzen Welt fehlen. Ganz toll. Kann ich nicht... Da. Bist du betrunken? Ich wünschte es. <lacht> ah, da muss ich runter. Ich habe einfach das Gefühl, dass sich dieses Spiel viel flüssiger spielt als der erste Teil schon. Giovanni so? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. <lacht> ich lasse diesen Aussichtspunkt weg, weil ich da eh gleich direkt wieder rein muss. Machen wir aber alles noch. Komm, geh da hoch. Okay, da ist es echt noch ein bisschen mühsam. Aber wir kriegen später noch bessere Fähigkeiten beim Klettern endlich. Ja, ich habe das, wie das Teil 1 ja auch, vor Ewigkeiten mal gespielt. Ähm... Und dann nochmal angefangen. Nur habe ich Teil 2 dann irgendwann mittendrin aufgehört wieder. Weil ich schon mit Teil 1 angefangen habe zu Let's Playen. Deswegen... Ich war in... Venedig. Sorry, kleiner Spoiler. Aber ich war in... V Nein, ich muss umbleiben. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Äh, ja, Venedig. Äh, ich sage nicht mit wem. Hab da das... Den speziellen Sprunggriff gelernt und dann war's das. Mal so langsam. Ich habe eine Lieferung von Giovanni Auditore? Ja. Ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Ah, du wirst es noch früh genug erfahren, Junge. Hoffe ich. Glaube ich. Voll in die Menschenmenge. Jawoll! Herold, das sind die Ausschreier, ne? Genau. Rebecca C84, soll dein Herold. Ver Achso. Ja. Ist ein bisschen vorweggenommen, dass sie sagt, auf meine Meuchelmorde. Aber eigentlich ist klar, es klar, dass das dass ich morden kann. Hier kann ich auch Aufträge, Aufträge entgegennehmen später. Im Taubenschlag gibt es Zusatzmissionen. Oh oh. Oh oh. Aber die rennen natürlich genau zu uns nach Hause. Ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber das war halt schon ziemlich auffällig in meiner Richtung. Ich gucke ein bisschen wegen den Schriftrollen, später wegen den Gräbern noch so die Bonus-Sachen, die halt interessant sind, mache ich. Eigentlich alles außer Feder sammeln. Ist halt... Im Eins war es halt Flaggen sammeln, was halt lame ist. Und die Templer sind halt eine gute Herausforderung zwischendurch, aber halt nichts, was ich jetzt extra noch nachrennen würde nochmal. Ich habe es schon mehr als einmal gemacht... Es hat nichts gebracht. Aber ah, wir können hier Leute bestimmen. Das vergesse ich manchmal. Oh nein. Vater, Federico. Ah! Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter, meine Schwester. Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Zerezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Und ich glaube, auch da oben waren die schon. Jetzt ist Nacht. Ein Trick? Der ist halt so ehrlich wie die Schlange am Apfelbaum. Meine Früchte! Was hat euch veranlasst, mich derart anzurampeln? Wer gibt euch das Recht dazu? Was denkt ihr euch denn? Als Maul. Seht ihr da drüben diese Federn? Die sind halt so. Ich nehme die mit, wenn ich die gerade Nein, okay, dann nehme ich sie nicht mit. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, merke ich gerade. Ich prügele mich jetzt nicht mit euch, Jungs. Alter. Ich habe schon zweieinhalbtausend. Ich bin gar nicht so schlecht dran mit Geld, glaube ich. Okay, da muss ich jetzt hoch. Da waren wir schon. Ja, da hätte ich letztes Mal nicht hoch gemusst. <lacht> Aber wir gehen jetzt hoch und das Feld ist ein rotes Feld. Das heißt, dass, äh, dass die da äh, mich suchen. So, das würde ich sagen, ja. Ja, eben. Ja, äh, es gibt gleich eine Schlägerei. So, das sind die Federn, tada. Ich muss den anmissieren, so. Ja. dann steht nicht mal wie viel, doch eine von 100 da, genau. Oh. Habe ich Zugriff auf Bonuserinnerungen? erinnerungen Mein DNA-Strang. Schätze. Ah, okay, ich kann hier die Schätze, die ich genommen habe, anschauen. Interessant. Mein DNA-Strang sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall auch. Falsche Seite, kann ich? Ja. Du kannst nicht entkommen. Muss ich auch nicht. Mann, sind die scheiße. ich prügel die gerade ein bisschen, weil ich Lust habe. Ich wollte den runterschmeißen, aber naja. Jetzt. Vater. Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei einer? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt. Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter. Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio jetzt! Okay. Boah, das war knapp. <lacht> ich muss unbedingt gucken, dass sie mir lieben das ist Aber das kann ich erst später... Das hängt teilweise auch mit der Rüstung zusammen, dann wie viel Leben man hat. Ja, dieses Spiel hat schon sehr viel verändert im, in der Mechanik im Vergleich zum ersten Teil. Ist die hier drauf? Ja. Da ist sie. Ich habe gerade die Plattform gesehen und wusste, dass ich da rein kann irgendwie. Ja, ich sammle das alles irgendwie ein bisschen, um halt was zur Seite zu haben schon. Ich muss eben meinen Wert dann steigern, dass also auch Gemälde kaufen später und Waffenrüstungen. Darum bin ich ein bisschen ein Collector. Ah wir müssen ja zuerst unser Zeug holen. Ich dachte schon, warte mal, wir sind noch wieder zu Hause. Wir müssen unsere Fähigkeit benutzen. Das Adlauge wurde verbessert. Ich kann jetzt mit einem lang gedrückten Dreieck... Und dafür kann ich auch rumlaufen dabei. Wohlgemerkt nicht rennen, nur laufen, aber... Und somit sind wir im Kampfgeschehen drin. Schwert, Faust. Wir sehen doch viel cooler aus. In Weiß sieht es verdammt geil aus, aber. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein! Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Nun, das Kann man machen. Wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Doch. Wo ist mein... Immer noch nicht Schmied. <lacht> äh. Entschuldigung, ich krieg das gerade. Warte mal, hab ich noch mehr? Ah ne, nur diesen San Giovanni. Äh, mein Schneider. Okay, war doch Schneider. Da war noch ein Schneider in dieser Ecke. Ah, der ist halt unten. Okay, da muss ich hier hin. Ist gut. Und dann nehmen wir diesen Aussichtspunkt noch mit. Gut, gib mir Geld für den Shop. Den ich nicht brauche momentan. Jetzt reicht's mir nämlich. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, mit Fäusten zu kämpfen. Die wollen mich tot sehen. Also sterben sie. Fast genug Geld. Das Assassin-Weiß ist schon edel, aber diese Farbe hier. Sorry. Erzählt euren Freunden von mir, ja. Die brauche ich einfach. Das sieht so verdammt geil aus in schwarz. Die Map laggt ein bisschen. Also, die Map selber ist recht mühsam zum Steuern. Ich weiß nicht wieso, aber die laggt immer. Irgendwo hier ist ein Aussichtspunkt. Da oben immer recht eindeutig. Der höchste Turm ist der Aussichtspunkt. völlig Ist das eine Feder? Ah ja. Natürlich. Auch hier gibt es Maps, die die Federn anzeigen. Ähm, wir werden Collectibles machen im Sinne von, es gibt Statuen und so, die aber bessere Rüstung freigeben. Es gibt versteckte Tempel, die Gräber von alten Assassinen die geben aber Bonus-Content, also da haben wir extra noch Gräber, die wir wirklich durchsuchen können. Mit Story ein bisschen. Die dann Rüstungen und Waffen freischalten können später. Also das ist nicht einfach nur so ein Sammler Federn, um Federn zu sammeln, weil man es kann, sondern das ist halt wirklich mehr Content. Und deswegen würde ich die dann auch machen. Ja. Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich. ich ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle dann die Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen. Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Das wirkt zu so heimtückisch. Das wirkt zu einfach, um das Problem zu lösen, halt direkt. Und natürlich ist es das auch. Logischerweise. Nein. So jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ja. Nein, oh, ich hasse es. Moment, ich gehe von dieser Seite vielleicht. So, ein bisschen umständlich, aber es ging. Okay, wir haben einen Auftrag. Das sind nur Schätze. Ich will nur gucken, dass ich keine Codex-Seiten verpasse, schon. Weil die Codex-Seiten sind mir dann tatsächlich wichtig, wie gesagt. Die sind auch ein bisschen collectible mäßig verteilt leider, aber sie sind interessanter. Okay, mit Kreis kann ich mich schon fangen, diese Fähigkeit haben wir. Okay, 3000, ich könnte mir einen Medizinbeutel holen, einen größeren schon. Obwohl ich noch gar keine Medizin habe. Ich kann Geld werfen für Wachen und so, damit ich die ablenken kann. Muss ich nicht mit allen prügeln, dann schmeiße ich Geld am Boden. Und dann sind die abgelenkt, weil es Cash gibt. Ja, Kreis hat nicht funktioniert hier. Ich habe traditionelle mit 50 Florin, um mich direkt heilen zu lassen. Kauf mir mal alles. Dankeschön. Aber ich glaube, der hier kann noch nichts Doch, Rüstung. Ja, wichtig jetzt schon. Sehr gerne. Wehrt mich Macht visuell ein bisschen was her, ist aber rüstungstechnisch halt sinnvoll. Und ich habe mehr Lieben. Eins, mehr. Der letzte, der noch steht: der Verhandlung beiwohnen. Von diesen Namen. seit des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt. Ich muss näher ran. Uh -uh. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil. Lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter, Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Er greift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Ach du Scheiße. Aber Tettico. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Los. <lacht> da klingt wieder eine Typ aus dem Metro, der die Erzählerstimme hat. Fällt mir jetzt gerade auf. In Metro werden ja die Kapitel dazwischen immer vorgelesen. So, die Story-Kursfassung ein bisschen. So, ja, Edz, Äh, nicht Ezio. Artyom ist jetzt da und da und hat das erlebt mit dem. Das ist genau die Stimme. Ja, und jetzt seht ihr, da vorne er ist abgesperrt. Da komme ich nur rein, wenn ich anonym bin, nämlich. So. Und irgendwie muss ich hier wegkommen, aber ich kriege das nicht so gut hin jetzt. Es sind zu viele Leute hinter mir her gerade. Okay, einige verlieren mich, das ist gut. Okay, das ist knapp außerhalb des Radius. Vielleicht reicht das schon. Die Darstellung von diesem Schwarz-Weiß ist ganz cool gemacht. Okay. Und jetzt geht das Spiel erst richtig los. Genau, die Videosegmente und aktive Glyphendateien werden im Abschnitt Wahrheit in der Animus gespeichert. Die sind dann ganz wichtig irgendwie noch. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Serezio, okay. Gott okay. sei Dank. Überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Anetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. könnte du jetzt einfach nachlaufen, aber nein. Ich habe heute frisch gefackt, sempre Ich bin nie eh gesucht, scheißegal. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quatterien. Oh, die suchen mich. verloren. Oh. ist auch scheiße. Ich glaube, ich muss da nach links noch. Nördlich vom Duomo hat es hier gesagt. Also hier ziemlich nach oben. Mit einem Aussichtspunkt sogar. Ja, gut, den nehmen wir natürlich mit. <lacht> Wäre ja eine Schande, wenn ich. Halt's Maul. Das war eine saubere Landung zum Glück. Okay, da ist mein Ziel. Okay, natürlich geht das in die andere Richtung. <lacht> Egal. So. Ja, okay, wie ihr seht, hier ganz viele Aussichtspunkte. Die werden irgendwie freigeschaltet, die weiter ich nach außen komme. Guck Komm mal, hat's da... Moment. Nein, es gab keine Schriftrolle, sehr gut. Außer ich muss beim Kunsthändler nochmal eine Map kaufen für da extra. Die Rosa Kolta hat ein Augensymbol. Die gepflückte Rose. Eine Ausbildung in Poesie, also im Poesie. ist einfach Geschlechtsverkehr. Okay. Eine Ausbildung im Geschlechtsverkehr. Ja, gut. Hier irgendwo muss ein Zeichen sein. Also, das ist normalerweise hier oben. Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Ah, geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Na jetzt. Ich hole mal kurz, wenn ich die unterbreche, ob ich die im Hauptmenü machen kann. Hallo, ich bin nenn mich Subjekt 16. Hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, um, ich habe die Beweise, die Datei, die alles ...hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt. Alle mit einem Code geschützt. <lacht> Ich muss aufpassen. Königin Isabel könnte. Äh, nein, nicht sie. Ähm, äh, welches Jahrhundert ist? Äh, egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Puh. Finde, ich. finde sie alle und auf dem Weg so die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh. Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als wir ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die Blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Ja, und somit kommen wir Stück für Stück von Rätsel. Fünf dieser mythischen Gegenstände ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, sie zu erkennen? Das sind die Bilder. Ich nehme einfach mal alle, die den Apfel drin haben. Das letzte ist... Okay, das ist keine Ahnung, wieso das, das letzte war, aber... Ja, wir kriegen jetzt diesen kleinen Abschnitt, der am Anfang gar keinen Sinn macht, aber mit der Zeit, je mehr wir kriegen, äh, desto mehr kommt dabei raus. Und das sind diese Symbole, die in dieser Welt versteckt sind, die aber halt niemand sieht außer uns. In der Erinnerung. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein, nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Mördererziel. Spart mir die Ansprache! Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt! In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen gesehen doch unbemerkt ihr müsst lernen unterzutauchen und alles klar werden mit der menschenmenge in der stadt meine mädchen zeigen euch wie ach so ich muss ja aktiv hier oder auch nicht Ich musste jetzt folgen, ohne dass ich bemerkt werde, glaube ich. Das wissen wir ja bereits. So. Kurz Headset wieder runternehmen. Ich musste was anhören, kurz wegen dem Mikrofon. Ich muss mir mal ein neues Headset holen, mein altes ist langsam. Nicht mehr so geil. Aber ja, Stück für Stück. Ich habe jetzt diesen Monat ähm, Smash geholt, einen Pro Controller. Mortal Kombat 11, das DLC 2. Ende Monat gibt es vielleicht ein neues Headset. Mal schauen. Oh, ich muss da. Okay, die kommen nicht nachschauen. Direkt nebenan. Gar nicht auffällig. Ich glaube, wenn ich renne, dann ist es halt auffälliger, als wenn ich einfach laufe. Ja, super. Das heißt, ich darf nicht rennen, nur laufen. Wahrscheinlich. Ist es einfacher. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Aber ich mag diesen Assassin-Skin halt lieber als den Weißen, leider. Der Weiße ist schon cool, aber ich mag dieses Schwarze halt. Bin ich doch gerade. Ah, mach ich doch gerne. Ja, jetzt machen wir das halt nochmal. Zeitlich ist danach dann fertig. Okay, mit schnell gehen, mit X ist es einfacher, weil ich dann nicht ich renne, nicht so auffällig bin, aber trotzdem vorwärts komme. Mal schauen, wo die jetzt hingehen. Diese Truppe war jetzt gerade so zufällig. Okay, ich habe immer eine Alternativkamera, die ist ganz angenehm sogar. Je nachdem. Die denken sich, ich so: also, Hä, what the fuck, was will dieser Typ? Also, ne, eigentlich nicht, was KI ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das sind wir wieder. Bene, nun da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Hat, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Da. Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Achso, das war ernst gemeint. <lacht> Einfach weitermachen. die konnte ich schon, aber okay. Also, wir beenden mal das Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Artin, alles pop mit Zucker. Cheerio!